Hallo und Willkommen hier zum großen Preis von Australien. Ich habe im letzten Rennen, trotz dass das Spiel versucht hat, mir alles zu klauen, habe ich irgendwie noch Punkte geholt. Gerade so. Wir blenden einfach mal aus, dass ich dafür auch in äh, Los Hamilton abgeschossen habe. Ähm, das war alles, das war ich nicht. Und ja, das wird jetzt spannend werden. Ich... Ich nehme einfach mal ein Fertig-Setup, mache ich Weiß da ich sonst grad, nicht. Ich habe ein Setup hier, aber wenn ich mir es so anschaue, sieht es nach Kamikaze aus. Also allein der 2 4 flügel hier, sieht mir in Australien nach Kamikaze aus. Warte, was? Okay. Ja, <lacht> ich, ich, ich gehe auf Standard-Setup, ich will ein fahrbares Auto haben. Ich habe ich hab das Ma maximale Abtrieb genommen, und du? Es ist ruhig auf der Strecke, lass uns ja, raus, ich so lange nicht. es so bleibt. Oder nehme ich ich nehme vielleicht das ausgewogen und stelle einfach die Aerodynamik um. Das nee, ich der Bremsdruck lass ich mal so. Weil ich immer recht angenehm so dann. Bei, hm. Das da wegen runter. Ähm. Das ist zu viel. Keine Ahnung, ich fahre einfach das hier. Mach ich mal so. Keine Ahnung. Kann nur schief gehen. So weiß nicht mal okay, okay, Bereit? Das ist relativ stark. Die kann man immer runterstellen. Also zumindest aus ist eine Strecke, die mir liegt, aber 2018 bin ich es halt kaum gefahren bisher. Hm. Wow, das Auto steuert sich gerade ein bisschen sehr direkt. Ich probiere es einfach mal so. Ich habe alle meine. Achso, das, das, das, das Qualifying läuft ja schon nicht, Duddy Ja, natürlich, <lacht> du kannst doch deine Sachen auswählen. Ja, ich. Ich war gerade so drin, mein Setup zu bauen, dass ich vergessen habe, dass ich ja mal. Ja, schau mir aus, so, was machst du? Ich habe ja gerade ein eigenes Setup zusammengebaut. So nach Gefühl. Also das, okay, fühlt, sich, das hat er, fühlt sich zumindest ganz gut an und sehr, sehr direkt, muss ich sagen. Das könnte interessant sein. Aber ich finde es krass, wie viel Flügel die fahren. Selbst das, ich fahre sogar weniger Flügel als das mittlere Stand, mittleres Standard-Setup. Jo, Paris fährt mir rein. Schade, dass es nicht schon kon war und dass er raus ist. <lacht> oh, da hinten, ah ne, das ist Leclerc oder Ericsson. Hallo Ericsson, sorry, dass ich dem letzten Rennen die Punkte geklaut habe. Oh nö, mein Lenkrad hat sich wieder gelöst. Hat man sogar gehört. Ja. So, auf die schnelle Runde. So will ich das hier gleich auf der schnellen Runde fahren. Jetzt lasse ich kurz Lewis Hamilton durchzischen, wenn ich nicht behindert werde. Oh Gott, da leckt er einfach, ich lasse ihn durch und da leckt er zurück. Und ich bin fast drauf gefahren. Aber das, Auto, das Setup gefällt mir. Es ist zwar nicht so schnell, aber es ist sehr, sehr stabil. Und das ist das, was ich will. Oh, bin. ich bin gerade rausgekommen. Da musste ich leider vom Gas gehen und mein Lenkrad hat sich auch ein bisschen gelöst. Oh. Also nach der schnellen Runde muss ich das definitiv mal kurz festziehen. Bei dem Qualifying ist ja kein Problem, da kannst du einfach die KI dann fahren lassen. In der Inlap. Ich fahre halt wahrscheinlich eine Batterierunde. Dann stell auf keinen und dann kannst du die KI das fahren lassen, wenn du festschraubst und in uns Pause mit gehst. Ja. Junge Eriksson so, ihr seid so langsam. Oh lol, die fahren wieder rein, die haben noch keine Runde gesetzt, fahren aber wieder rein. Dann waren sie okay. nicht damit. Wenn du auf fahren. Hotlab. Das reicht für P4. Warte, was? Hülkenberg? Was macht Hülkenberg da vorne? Ihre beste Rundenzeit. Was wolltest du sagen, wenn du auf Hotlab. Wenn ich auf Hotlab und, ähm Überholen stelle die ganze Runde über wird das für den letzten Teil nicht reichen. Also für die letzte. also vor der letzten Kurve wird es nicht mehr reichen. Dann lass sie einfach überholen weg. Ja. Ähm, stell mal auf. So. Hier waren einige große Fehler drin gewesen in der Runde. Ansonsten. Also, die Zeit mehr mehr hat abgetabel. mich. Die Savon Högen ja, hat mich gerade ein bisschen über... Was bist du gefahren? 24,2. Oh. Ich hatte einen dicken Patzer drin, wo ich ins Gras gekommen bin. Wie groß schätzt du den ein? Eine Sekunde. Dann ja, wärst du auch bei mir etwa. Ich bin ich nämlich auch weit rausgekommen an einer Stelle. Also, ich hab nicht wieder einen großen Patzer gemacht. Also bei einer 23-1 wärst du... Vermutlich uh, Best of the West. Weil Nico Hülkenberg ist gerade der dritte, drittplatzierte und nicht der vierte. Raikun fährt nur auf Supersoft. Ich lasse dich nicht durch, Sirotkin. Als Force India-Fan kann ich dich einfach nicht durchlassen. Auch Lucky, vergiss doch mal das. das Nein, Singapur das Singapuren ist, ist und bleibt in meinem Kopf. Ich bremse jetzt einfach hier Sirot aus. Und jetzt muss er Seins durchsachen. Seins! Seins, du Idiot! Seins hat mir mein Frontflügel kaputt gemacht! Bottas! Bottas! Äh, Bottas ist raus. Nicht schlimm. Okon zieht durch. Okon zieht durch, du Baten! Ich lass dich durch. Und ich habe keinen Frontflügel mehr. Nice. Wir sind abgenutzt in meine Reifen. Okay, ich probiere einfach noch einen Versuch auf den. War keine perfekte Runde, aber ich habe jetzt schon mal eine halbe Sekunde. Aber seins ist mir einfach drauf gefahren und Bottas dann auch sehr nett. Kai, sehr nett. Zumindest sind die Strafen raus. und wäre ich jetzt schon P20 ohne <lacht> dass ist selbst wenn ich Pole fahren wird Die ganzen Kollisionen, wen hat es denn alles erwischt? Jetzt durch mich Walter hm, hm, hm. Bottas. Einige sind, haben ihre Runde abgebrochen Dadurch. Sirotkin hat abgebrochen. Vokan oh nein, aufs Kies rausgekommen. Okay, es hat mich tatsächlich maximal eine Zehntel gekostet. Du bist drei Zehntel weg von Hülkenberg. Äh, ich bin vier Zehntel vor Hülkenberg. Jetzt hat ja. er. Yes. Egal, ich habe zwei, drei Zehntel liegen lassen in der Runde. Was ist Vettel vor mir die gefahren? Die selbe zwei, Zeit wie ich, Kommen aber auf härteren. Was ist Hamilton gefahren? Der ist auch Super soft gefahren. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich auf jeden Fall schneller kann als... Benno, ich bin sogar schneller als auf Super Supersoft. Hast du Perez abgeräumt drei, gehabt einmal, weil der so eine schwache ein Zeit ein, hat? 0. Der ist mir mal reingefahren aus Versehen. Ich glaube, der hat einen Teil seines frontfüges verloren, aber nur einen zu kleinen Teil. Andererseits ist es halt auch die Perispace. Sie Sirotkin, Ich hätte euch ja schon durchgelassen, gesparten. Auch also, das Setup gefällt mir. Das fühlt sich echt stabiler. Man kann schon pushen. Man kann schon die Limits erkennen. Obwohl es nur so ein, so ein start setup ist, was, was umgemixt worden ist das speichere ich mir mal vielleicht nachher mal mit weniger Differenzial ausprobieren bei 75 ist ein bisschen viel ja? so dann zieh sie doch durch sehr aber hindere mich da nicht auf meine schnellen Runde der wird sich behindern. der Klerer lass ich auch noch durch oh, Okay. Nicht zu so schnell in die Box gefahren. Kimi Raikön ist eine 23,5 auf Supersoft gefahren. Interessant. Überraschend schwach. Selbst die beiden Red Bulls sind schneller gewesen. Interessant, dass auch alle Top Teams auf Supersoft fahren in Q1. Und halt auch Walter Bottas, der hat aber nur die ersten zwei Sektoren gefahren. <lacht> also, ich weiß nicht, warum er dann zwischendrin abgebrochen hat. 22,3-22.1. Das ist auf jeden Fall sehr war. komisch, dass der einfach während seiner Runde abbricht. So ab Sektor 2 geparkt hat und ausgestiegen ist aus seinem Auto. Mhm. Mal gucken, für was seine ersten zwei Sektoren zumindest gereicht hätten. Ich will ja nichts sagen, aber Bottas Zeiten hätten schon so für die Bestzeiten gereicht. Ja, also wirklich, dass er das dann einfach aufgibt? der sollte gefeuert werden. Also Bottas wäre wär mit den Zeiten bis jetzt Platz jetzt zwei gewesen. 1, 22, so. Wo verlierst Zeiten? Sektor 1 verliere ich eine Zehntel auf Hamilton, Sektor 2 auch eine Zehntel, Sektor 3 verliere ich auch eine Zehntel super sehr konstant obwohl in allen sektoren noch was holen war Na, vor allem im letzten da bin ich ein skis rausgekommen so 9% haben die reifen und die die super softs werden zweieinhalb zehnte langsamer interessant schauen wir uns mal die fahrer draußen an daniel ricardo ist mit langweilig. Nico Hülkenberg, erstmal Korn, Alonso, Ericsson. Schauen wir mal meinem Teamkollegen zu. Ich Wieso hat es diese Runde mehr ERS verbraucht? Aber egal, ich bin zwischen Alonso und, Le Alonso und Leclerc und bin damit bereit. 23,8. Es war keine überragende Runde und ich habe angefahrene Reifen, die ich hier fahre. Also eine Sekunde fehlt dir noch auf, auf meine Zeit. Ja, wie gesagt, Fehler plus angefahrene Reifen. Mal gucken, was... oh. oh Gott. Dann setz ich auf noch eine Runde dann einfach. Das hätte so ausgehen können wie in meiner Sauberkarriere. Ja. Ich habe noch die früh Bank genug sind. aber auf die Bremse gehauen. Ist noch irgendwer gefährlich für mich da hinten eigentlich. Wer ist denn mal noch so da hinten? Also. Bottas Sergio Perez ist gefährlich, würde ich sagen. Genauso wie Carlos Sainz. Perez, Bottas ja, ist sehr gefährlich, würde ich sagen. Sainz sollte auf jeden Fall eigentlich eine Top-Zeit setzen. Weil sein Teamkollege ist hinter mir. Auf, auf Platz 5. Ja. Van Dorn eventuell. Van Dorn. Gib mir bitte einen besseren Witz. Eriksson könnte, ähm, ja, doch. Ich war, ich hab, wollte gerade Leclerc sagen, aber dann habe ich Eriksson gesagt und Eriksson hat sich in dem Moment verbessert. Scheiße. Achttausendstel. Die Runde muss sitzen, sonst muss ich noch mal schnell auf frische Reifen. Also man muss sagen, die, die, die sauber sind echt extrem gut. Die unterscheiden gerade mal 52000stel. So, was schafft der Haas-Pilot? Oh, schön bekommen. Mhm. Aber jetzt wird du in diese Kurve. Mhm. Also ich habe Zeit gewonnen auf jeden Fall. Hier auch okay, Zeit gewonnen. So, für mich sah das halt nicht so gut aus. Das war nicht so gut. Du hast eine zehnte verloren im Sektor, oder? Ja, aber ich fahre diesmal anderes ERS-Management. Mhm. Ich habe da geschalten und... Was war das? Aber ich habe keinen ich Schaden hab bekommen. Und ich bin nur noch P14. Ich gehe jetzt auf jeden Fall die Runde Auch rein. in dem Sektor verschlechtert. Boah, da, da hätte ich abfliegen können. Ich gehe rein die Runde. Wieso schalte ich genau dann weg, wenn du abfliegst fast? Ich bin da über diesen einen Körper gefahren, wo man nicht drüber fahren darf. Mhm. Innen oder was? Ja. Beim zweit, zweiten Kurventeil. Zweiten hier Innen. Bin, hier bin ich auf Skis raufgekommen, das hat mir zwei Zehntel oder so gekostet. Wer ist noch alles hinter mir? Ist noch. Leclerc. Ob... Ja, und Seins. Nee, die bleiben nicht beide hinter mir. Ich, also also ich... beide werden vorbeiziehen, da muss ich mich jetzt verbessern. Ja, Seins ist. Nicht mal 50.000 hinter dir, aber du bist deutlich schneller als die KI im ersten Sektor. Der erste Sektor liegt mir nach, fahre ich immer. Also im ersten sektor okay, im ersten Sektor bist du auch noch mal zwei, drei Zehntel langsamer als ich und etwa 4 Zehntel langsamer als die Spitze. Nico Hülkenberg ist auf Platz 2. und hat zwei schnellste Sektoren inne. Ist 82.000 hinter Lewis Hamilton. Das hätte doch eine Session-Bestzeit werden können für ihn. perez ist auf 5. Esteban Ocon soll am besten rausliegen. Kimi Raikun auf 10. Also sagen wir mal so. Die Vorhersage sieht gut aus. Es wird eine trockene Session. Also musste ich nur 8.000 verbessern, dann hast du Ericsson. Lol, da ist gerade ein Sauber in mich reingefahren. Ich bin im Saubercent, wird jetzt. Du musst einfach nur 8000 stel verbessern. Leclerc ist hinter mir. Ich könnte auch einfach Leclerc aufhalten. Kannst du auch machen. Zumindest, wenn deine Runde nichts wird, würde ich das machen. Ganz am Ende halt. Der Runde. Oder ich bremse jetzt einfach mal kurz und hack ihm den Frontflügel ab. Dann hätte sich die Geschichte erledigt. Hm. Weiß nicht. Ich würde wenn deine Runde scheiße oh. läuft. Er hat schon deine den Schaden. Okay, ich hätte ihn halt auf meiner schnellen Runde, wenn es nicht läuft, in der, in der letzten Kurve ausgebremst. Ja, was ist aber, wenn ich abfliege auf meiner schnellen Runde, er dann schon durch ist? Oh Gasly! Gasly! Bis der du hat das keinen Wahnsinn. Flügel mehr! Hm? Der hat jetzt nicht mehr den ganzen Flügel. So kann Ist man Gasly nicht eigentlich Reiter oder? Nee, ja, er ist weiter. Gasly ist. Oh, auf 11. Aber sein Teamkollege ist auf 16. Auch oh nur Gott. eine Zehntel hinter dir. Hartley ist auch noch gefährlich, würde ich sagen. Ja, der ist eine Zehntel hinter dir. Danach, ja, und Seins halb mit einer 26-0. Auch Sergei Sirotkin ist ganze zweieinhalb Sekunden langsamer als sein Teamkollege. Also da habe ich auch geholfen. <lacht> Raikön bugt hinter mir. Ich lasse einfach mal Raikön und alle durch jetzt. Auch Leclerc. Seins auch kommen. Alle durch. Ich will dann eine schöne Freirunde. Also Seins ist die Realiste von allen. Aber wenn ich dein Teamkollege freie schon auf krieg, dann sollte alles hinhauen. Also wenn wenn sein Teamkollege schon auf Platz 2 ist, aber krass Hülkenberg Der Leclerc, Leclerc geht rein, der ist raus. aber was hat Hülkenberg für eine Zeit zusammenbekommen? die würde ich selber gerade mal so hinkriegen. Irgendwer hat sich verbessert und mich rausgehauen. Bitte sag mir, dass das Seins war und nicht Hartley gut äh, ich schaue nee seins ist hinter dir scheißdreck hartley du bestie das war, war hartley der ist auf 13 jetzt muss meine runde sitzen muss ich nur minimal verbessern oh ja toll immer noch ein scheiß, scheiß bug ich kann dir nicht mehr zuschauen Cool, ich ich fahre einfach, fahr einfach safe. Ich fahre einfach safe. Ich habe 13 Verbesserungen gehabt und habe jetzt alle, damit ich mich nicht abschmeiß, aufgegeben erstmal. Ah, jetzt, jetzt kann ich hier zuschauen. Einfach nur ein paar Tausendstel mitnehmen. Wie viel habe ich auf Ericsson gebraucht? 8000 Tausendstel. Ach komm bitte, das schaffe ich doch. Oh Gott, hier nicht gut bekommen. Das sind aber 50 Tausendstel. Ah, hier habe ich eine Zehntel verloren. Hier habe ich eine Zehntel verloren. Warten wir einfach mal ab. Und ich komme über die Linie mit 13. Verbesserung. Ich bin aktuell raus, aber 13. rette ich noch drüber. Und das reicht für P11. Oh! Hast du das andere Delta jetzt eingestellt oder was? Hm? Das andere Delta. Das Delta habe ich immer an. In dem Spiel. Achso. Das habe ich nur im 17 mal rausgehabt, aber hier stört es mich jetzt nicht mehr so. Puh, puh, puh. Schau dir mal Hülkenberg an. Der ist schneller als Verstappen. Ja, Lolo. <lacht> wenn das kein. wenn das kein Podium und. Das ist. Aber am meisten muss. Ich sehe so die Top 8 und denke mir so, wo sind die Top-Teams? Halt alle auf Supersofts und wo ist also, Walter Ribottas ist die größte Frage. <lacht> Den habe ich ja noch gar nicht gesehen, dieses der, hat sein, der hat sein Q3 Move schon in Q1 gemacht. <lacht> <lacht> Nur ja. dass er es nicht selbst schuld war, sondern ein Haas da beteiligt war. Also ich weiß von nichts. Aber warte, ich wollte ja mein Setup speichern auf jeden Fall. So, das behalte ich nämlich auch nicht. Könnte ich Fall. eigentlich auch mal Australien trocken. Oh. Drive, das hat sich Aus nämlich traumhaft angefühlt. Ah ja, stimmt. Auto Setup muss ich jetzt aber vom Benzin der höher gehen. So. Das ich fahr zwei an. Stints. Ja, ich versuche auch zwei Stints versuche mich dann im ersten, erstmal eine Zeit, zum zweiten Rand zu tasten, falls das notwendig ist. Ich werde irgendwie nicht rausgelassen. Ja, ich wurde erst jetzt rausgelassen. Was? Du warst gerade vor mir, in mir und jetzt bist du hinter mir. <lacht> Qualfahren oh. ist halt auch so wichtig hier auf der Strecke. Hm. Also man kann hier schon überholen, das, also vor allem im Spiel kann man es ja sehr sehr gut überholen. Aber ähm, ich will es nicht riskieren. Also ich finde, man kann hier nicht sehr gut überholen. Lack. Selbst im Monster hatte ich Probleme jetzt überholen, weil die KI einfach so extrem asozial fährt. Ja, das sowieso. Aber ich finde gerade hier in den Spielen kann man in Australien super cool überholen, wenn man die Linie beherrscht und alles. Also am besten kann man sogar in die Kurve hier rein über, finde ich. ich. finde, man kann am besten nach dem Messpunkt von Sektor 1 überholen. Ja, stimmt, da kann man auch noch gut überholen. Aber mein Problem da ist, was ich dann überfies mit der ist. Hatte ich im bros league -Rennen. da ist kein drs Doch. nach dem messpunkt von sektor 1 habe ich gesagt Ach so dort äh, ja, ähm. nicht nach der nicht nach der zweiten gerade interessant zu sehen ist dass die ferraris und die mercedes noch drin geblieben sind fahren anscheinend eine andere strategie und oh nein ich habe sie noch nicht abgeräumt <lacht> Du, hast du gerade Mercedes gesagt? Es gibt doch nur noch einen Mercedes. Ja. Dann ist es der Mercedes eben. Und die Runde war schon mal sehr beschissen. Ich fahre sie aber einfach mal weiter, weil. Schade ja nicht. Dann habe ich schon mal eine Runde. Oh, dass das keinen Schaden war, wundert mich. Ja, ich bin viel langsamer als Hüttenberg. Auf der Runde schon mal, da stecht kurzes Benzin runter und ERS. Dann kann ich vielleicht noch eine dritte Runde dranhängen. würd 23 das 239 ich auf P8 du bist auf P8 vorgefahren Hinterwand Dorn Ihre, Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,7 Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:30,2 Also ich bin mir sicher, ich glaube, es wird nichts mit dem Super Soft Aber ich bin schneller als du auch, wenn du keine richtige Zeit hast. Ich glaube nicht, dass eine 1,30 als richtige Zeit zählt. <lacht> nee, habe ich mir auch gedacht, als ich die Zeit gefangen habe. Oh, ich bin schneller als Hartley auf Ultras. Es ist Hartley. Ja, aber ich habe halt noch Hamilton hinter mir auf 15, der noch keine Zeit hat. Aber ich glaube, der wird langsamer als du sein jetzt. Und der versucht auch auf Ultras sich zu qualifizieren. Also wir werden alle eine Zwei-Stop fahren im Rennen. Weil in der 1-Store ist hier grenzwertig auf Ultras. Hab ich ja halt nicht gedacht, dass die Supersoft so viel langsamer sind. Ich meine, ich bin gerade eben. Was war es? 1,2 Sekunden oder 1,4 Sekunden schneller gefahren. Oder? Was hast du in Q1 für eine Zeit? 22,7. Okay, dann bin ich immer noch eine Sekunde hinter dieser Zeit. Ich sehe es 23,699. Ich bin außerhalb der Top 10, Selbst die Legende-Stoffel Dorn ist vor mir. Ah, wir hätten aber auch nur zweieinhalb Zehntel gefehlt, um dich zu kriegen. Dir fehlt eine Zehntel auf Ocon. Noch ein bisschen mehr auf Ricardo. Gasly ist auf sieben. Was ist mit Gasly los? Warum ist Gasly schneller als Ricardo auf denselben Reifen? <lacht> Gasly ist, ist eine Legende. Mhm. Okay, dann halt jetzt Motor. mit Ultra fahren. Man kann es ja mal probieren, auf Supersoft zu fahren. Aber eine 1 Stop ist unmöglich ohne Safety Car im Rennen eigentlich. Ja. Ach, die Platzierungen. Irgendwer noch außer Vettel hinter mir, der noch Herr ja, Hamilton. Du bist gerade so gesehen vorletzter. Ja. Wenn du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, startest du nicht im Shootout. Also gib alles. Ich hab natürlich auch erst nur eine Zeit mit Supersoft gesetzt, also. Ja, ich meine ja nur, dass du mit Supersoft so oder so nicht geschafft hättest. Nee, war also, da waren Fleisch noch. Ich weiß ich bin ja keine weitere Runde gefahren, aber ich habe so ein Gefühl gehabt, dass da noch drei, 4 Zehntel maximal drin war. Also nicht mehr viel. Also da hätte ich zwar nicht geknackt, aber. Jetzt ja, ist schon wieder Hamilton hinter mir! Ich hab dich doch eben erst vorbeigelassen! Warte, das wie war viel... Ich... Brauche ich auf die Top, Leute, also... Ricardo ist nur knapp vor mir, Gasly Schon ein Stückchen weiter weg... Boah, Alonso, der ist weit weg! Was ist Alonso gefahren? Ne, 32-2, also für mich weit weg. 23-2... Es... Ja... Es ist... Also mit der 22er Zeit wirst du bei Raikun landen. Uh. Sollte kein Problem sein. Ist hier kein Problem mit einer Zeit, die ausreicht. Direkt nach Kurve 1 schon zweieinhalb Zehntel Einfach weil man die so viel schneller nehmen kann ja. Über eine halbe Sekunde im Sektor 1 also Müsste die Strecke ja dem Haas aufs Auto geschneidert sein, wie wir in der sehen haben. So. P3. P3 bist du? 1,7 Sekunden verbessert mit dem Ultra Soft. Also man sieht, wie krass viel schneller der Ultra ist. Ich bin jetzt 22.2 gefahren. Ja, hatte mein Teamchef gerade gesagt. So, auf Viertel haben wir 20 Reichstausende gefehlt. Oh, Hamilton. Hamilton ist eine halbe Sekunde schneller als Vettel noch gefahren. Alter, Hamilton, du bist krank. So. Das heißt aber auch jetzt langsam fahren. Die Reifen müssen fürs Rennen genutzt werden. Da ist so wenig Abnutzung wie möglich am besten. Ja, hab 5% am, am stärksten. Und diesem würde ich ja einfach auf Bänden gehen. Kannst du ja auch. Stimmt. Naja, ich fahre einfach weiter. Wie bei uns beiden gelbe Flagge gezeigt wird, wo wir so kriechen. Ich muss jetzt kriechen, weil die Runde verkorkst, weil ich bin ins Gras gekommen. Deswegen spare ich mir eher Essen für die nächste Runde an. Ich krieg's einfach nicht auf eine Runde hin. Ich bin die Strecke halt viel gefahren und ich, ich beherrsche inzwischen so gut, dass ich hier auf Anhieb eine schnelle Runde hinsetzen kann. Ich bin eben 2017, da habe ich die gesuchtet einfach. Siehst du gerade, ob viele aus der Box kommen? Eigentlich gar keiner. Gut, dann kann ich jetzt auf die schnelle Runde gehen. Zumindest sehe ich nichts auf der Minimap. So, ich komme mit 5% links rein in die Box, das ist okay so. <lacht> ich bin mit 4% über die Linie gefahren von der Boxen einfahren, dann ist er auf 60 Instant gegangen und ist er erstmal so, so hin und her geoppelt, hoch und runter. <lacht> so. Kann, warte, ich gehe auf Beenden. Dann kann ich zumindest nochmal von außen zuschauen. Sehr riskant genommen hat aber geklappt. So, das hat Hamilton dafür eine Zeit rausgehauen. Eine halbe Sekunde schneller als Vettel, sogar aber ich bin 13 schneller als Verstappen und Raikön. Und Hülkenberg konnte seine Zeit aus Q1 nicht, to nicht äh, erreichen, überhaupt nicht. Die Runde ist auch wieder nichts. Also 13. bräuchst du etwa. Andererseits ist Daniel Ricardo auf 11. Aber Daniel Ricardo, Okay, jetzt fährt er aus der Box. So. Könnte hier etwa passieren, dass das spiel Gasly vor Ricardo platziert. Bitte nicht überholen, Verstappen, bitte nicht überholen. Das ist Die dritte Runde schon, die ich mit diesen Reifen fahre. Oh. ganz gut. Ja die Runde ist bisher mit Abstand beste. Da habe ich die Runde davor weggeschmissen, diesmal ist nur ein bisschen weggeschmissen. Bei mir warst du total quer gerade. Ja hat aber nur eine zehnte gekostet mit vollem risiko drüber gefahren das hat mir zwei zehntel gebracht reicht aber trotzdem nicht zum weiterkommen da bin ich mir eigentlich sicher ja und hier treibt sich das auto komplett nach draußen Ich also weiß nicht zwei, was im Auto los war. Also zwei Zehntel hätten dich auf Platz 12 gebracht. Ja, aber ich wäre nie und nimmer weitergekommen Also für Platz 10 hättest du zweieinhalb Zehntel schneller fahren müssen. Hm. Schade Marmelade. Aber was ist denn Hamilton da gefahren? Kommt doch also irgendeine zu an. In Hartley verbessert sich, wird aber niemals reichen. Ja, er verbessert sich zweieinhalb Zehntel, ist immer noch drei, vier Zehntel hinter dir. Ich kann versuchen, Hülkenberg noch zu zerstören, damit er in Hülkenberg Q3 nicht mehr ist, fahren kann. Hülkenberg ist schon über die Linie und alles. Ja, ich meine, dass er in Q3 nicht mehr mit dir mitracen kann. <lacht> ich habe gerade den Hülkenbergs nicht gescheitert. Aber er ist noch ganz. Als ob, ich bin gegen sein Rad gefahren. Ja. Komm, Ricardo muss noch kommen. Ricardo ist keine Konkurrenz. Ricardo ist Platz 13. Als ob. Seins! Seins! Seins, kann ich dir noch rausnocken, wenn du willst. Der ist bisher besser sogar als Zökenbär. Oh, und Ricardo verbessert sich auf Platz 2. Von Platz 13 auf 2. Ich kann ihn dir noch ausnocken. Okay, von mir aus. Aber ich find's krass, wie krass der Unterschied ist zwischen den einzelnen Teamkollegen hier. Nein, ich wollte doch Ricardo erwischen. Ja, du hast die beiden Vorderreifen abge abgesägt. Du meinst, Alonso war das in dem Fall. Nein, das warst du, das war dein Wrack. Wirklich? Ja. Äh, Verstappen, Verstappen, pass auf, pass auf. Wow. Warum? Wieso? Verstappen. Wobei Verstappen war keine Konkurrenz, Vettel und, und äh, Hamilton sind die wahre Konkurrenz. Ja, Ricardo ist eher was Schönes für mich dann. Kommt noch irgendwer auf der Strecke, den ich... Yeah. Die Legende Van Dorn ist jetzt auf Platz 11 durch Ricardo. Oh Mann, hätte ich da vormachen müssen. Ja. Ich sehe einen Honda, McLaren da drum stehen. Ist das Fernando Alonso? Ja, das ist... <lacht> hat er sich selber zerstört? Er hat sich selber zerstört. Schau dir das an. Guck bei mir im Rückspiegel. Das macht nur ein Noob. Warte. Ja, ich habe nur bei Alonso in die Sicht reingeschalten. Also, der der fährt. Also, ich kann dem noch immer zuschauen. Der ist aber in der Wand. Peres kommt da noch. Perez mein Freund. Der kann ich eigentlich nichts antun, aber ich habe gerade so viel Spaß dabei. Also. Leak. Du gerade Brandon. Nee, Was, du das? Oder Doch, Brandon Hartley. So, ich versuche jetzt noch Brandon zu zerstören. <lacht> Der ist ja hinter Please dir, destroy Alter. Brandon. Oder <lacht> ja, destroy yourself. Dazu sage ich mal nichts. Ich krieg dafür 50 EP. Aha. Wie viele krieg ich? Ich krieg 100 EP. <lacht> ist ja nicht so, als ob ich auf Platz 3 gefahren bin mitten einem Haus. Es, ich habe wahrscheinlich Bonuspunkte fürs Abräumen bekommen. Ich bin ja nur anderthalb Sekunden schneller gefahren mit meinem Reifen. Das ist aber sehr traurig, dass Fernando Alonso und Daniel Ricciardo leider keine Ruhe im Quali vereinbaren können. Am meisten der eine war selber schuld. Ich hab, bin fast so um die Kurve und denke mir, warum steht da ein McLaren rum? Will der auf mich warten, ob ich ihm das Rad abhacke? Und dann sage ich, oh, er hat sein Rad schon selber abgehackt. Zu schön. Ich glaube, da ist jetzt noch was drin im Quali. Wieso steht bei Ereignissen nur ein Totalschaden und zwar meiner? Die anderen sehen aber schon noch, oder? Ich hoffe... Also zumindest der von Ricardo. Bei Ricardo ist tatsächlich jemand, der komischerweise doch um die Pole ja, fahren erzählt. kann. Es waren nur acht Leute mit. So, ich habe zwei Sätze Ultrasoft. Das ist perfekt. Und ich bin mal kurz weg. Ich lasse die Aufnahme noch laufen. Vielleicht komme ich noch. Ich bin noch mal ganz kurz am Ende des Qualis Bis gleich. Ja. So, da fährt. Vor India raus. So. Das wird spannend werden. Dann habe ich auch mehrere Versuche mich zu verbessern. Reifen sind auf einer perfekten Temperatur. Ich kann eigentlich Benzin verbrennen. Ich werde nicht so viele Runden fahren. Mit dem Satz. So. Mein Gott, das wird ja spannend werden. Aber es kann eigentlich schon ganz gut werden, weil in den letzten beiden Qualifies in Frankreich und Deutschland ist jedes Mal Lucky weggegangen. Weil in Q2 oder Q1 ausgeschieden ist. Und ich habe immer die Pole geholt. Mit drei, vier Zehnteln. Das glaube ich zwar nicht diesmal, aber nach den letzten beiden Qualifiers werde würde das Sinn machen. Oh. Nicht auf die Strecke geschaut. Jetzt habe ich natürlich irgendjemand hinter mir. Hülkenberg. Der profitiert jetzt ein bisschen von mir. Anders kann er mir eh nicht folgen. So kann ich ihn einbremsen. Oh mein Gott, das war jetzt mal gar nichts. Komm schon. Oh shit. Mein Fehler ist alles in Ordnung. Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut <lacht> geht. Das war mein Fehler. Da wollte ich ganz klar zu viel kacke. Ja, toll. Ja, Mitten mit hat sich anscheinend die Pol geholt. Ich glaube, nicht auf 8 starten. Ja, zum Glück. Oh, Mann. Wobei, das waren schon krasse Zeiten, die hier gefahren sind. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt die Aufnahme beenden, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich auch bei Lucky hört. Ich weiß es nicht. Du musst Lucky schön schneiden. Und. Ah, die Zeit. Ich hätte zumindest. Wobei, Ja. Ich hätte eigentlich Verstappen zumindest noch kriegen können. Shit. Naja. Kann man nichts machen. Zumindest habe ich von 8 starten. Besser als bei Lucky, der von 15 starten darf. Ein bisschen verhauen, aber... Sehen wir mal so. Bei beiden Rennen, wo ich von Pol starten durfte, ging es... Passierte immer irgendeine Scheiß und... Ja. Wir sehen uns dann beim großen Preis von... Ähm, Australien hier im Rennen. Bis dann. Schau, Leute.